Was könnte Sie als Möbelhändler oder Manager Möbelhandel oder auch als Möbelverkäufer daran hindern, mich zu kontaktieren? Die meisten denken, wenn ich Thomas Witt anrufe, dann kostet das gleich eine Menge Geld. Na, ist es ist wahr, ich nehme pro Stunde Telefoncoaching 150 bis 200 Euro, je nachdem worum es geht. Aber jeder Mensch, der mich kontaktiert, um mir einfach eine Frage zu stellen oder mit mir über seine Situation zu reden, das mache ich gerne und kostenlos, denn wie Sie vielleicht gemerkt haben, rede ich sehr gerne über die Probleme und Belange des Möbelhandels, das heißt. Wenn ein Möbelverkäufer mit mir Kontakt aufnimmt und mir erzählt, woran er gerade hängt, normalerweise lasse ich kostenlos unsere gesamten Hörbuch-CDs rausschicken und unsere Verkäuferfibel, denn mir macht es Spaß, wenn Leute erfolgreicher werden. Ich unterhalte mich mit jedem Möbelverkäufer, der mich anruft, und zwar kostenlos. Einige von Ihnen tun das schon seit Jahren, da sind richtig gute Freundschaften daraus gewachsen. Möbelhändler, manchmal rufen die auch nur an, um sich mit mir zu unterhalten und bestimmte Probleme durchzusprechen. Auch das tue ich gerne und völlig kostenlos. Dasselbe gilt, wenn Sie Abteilungsleiter oder Hausleiter sind und natürlich alleine überhaupt keine Kaufentscheidung treffen können. Es ist total okay, sich bei mir Tipps und Tricks abzuholen, die Sie in Ihrer Arbeit erfolgreicher machen, auch das kostet nichts. Ich lebe davon, dass durch die Veränderung und die vielen Kontakte, die ich habe, irgendwann mein Telefon klingelt und der Inhaber sagt, jetzt wollen wir eine Verkaufspotenzialanalyse. Jetzt will ich genauer wissen, was ich erreichen kann. Bei uns kostet auch die Verkaufspotenzialanalyse nichts. Es kostet erst etwas danach, wenn Sie nämlich genau wissen, wie viel Potenzial Sie haben, das heißt, wie viel mehr Umsatz Sie machen können durch einen anderen Verkaufsprozess und wenn Sie natürlich mit uns zusammen erarbeitet haben, was das kostet, wie das Programm aussieht. Und dann kommt noch der nächste Schritt, der Impulstag, wo alle Führungskräfte und der Inhaber gemeinsam entscheiden, nachdem Sie uns einen Tag lang bei der Aktion zusehen dürften. Wir machen das oder wir machen das nicht. Und erst dann kriegen Sie einen Vertrag und erst dann kostet es Geld. Also, ob Sie Möbelhändler, Verkaufsleiter, Abteilungsleiter oder Verkäufer sind, rufen Sie mich an, Sie werden was davon haben und Sie werden ganz sicher nicht dümmer dabei.